Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, vor kurzem bin ich gefragt worden, ob es eine Technik gibt, wie man leichter einen Blogartikel erstellen kann und dass man auch dabei noch Zeit spart, also dass ein Blogartikel nicht drei, vier Stunden dauert. Und ähm, die gibt es in der Tat. Ich habe vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, habe ich irgendwo mal eine Gliederung gefunden, die ich für mich übernommen habe und habe sich auf meine Bedürfnisse eben einfach angepasst. Leider weiß ich nicht mehr, wo und bei wem ich es gelesen habe, aber an dieser Stelle nochmal mal herzlichen Dank, weil diese Technik, die ich dir heute zeige, die habe hab ich in sehr, sehr vielen Blogartikeln verwendet. Und es ist eine tolle Möglichkeit, eine Struktur in den Blogartikel zu bekommen und vor allen Dingen ja, das Ganze sehr schnell zu machen. Das heißt, das Erstellen von einem Blogartikel fällt dadurch sehr, sehr leicht und man spart dann natürlich Zeit. Okay, und deswegen ein paar Tipps zu diesem Thema habe ich mir auch hier notiert. Der erste Tipp ist zunächst eine spannende Headline zu kreieren. Und eine kleine Zusammenfassung, dass wenn du zum Beispiel in sozialen Medien einen Blogartikel veröffentlichst, dass der Leser oder der, der potenzielle Leser ja sofort ein Gespür dafür bekommt, ob der Artikel ja für ihn interessant ist oder nicht. So ein Headline könnte zum Beispiel sein: ja, sieben Tipps, wie du in 14 Tagen 10 Kilo abnimmst, jetzt zum Beispiel, ja, oder äh, zehn Möglichkeiten, wie du in den nächsten vier Wochen deine Umsätze explodieren lässt. So etwas in der Art. Der zweite Tipp ist, dass man einfach eine klare Struktur in den Artikeln verwendet. Die gebe ich dir jetzt gerade mit an die Hand. Und zwar teile ich einen Blogartikel immer in, ja, in sechs ähm, ähm, Bereiche auf. Der erste ist der Aufhänger des Intro, also eine kurze Anleitung, wo der Leser einfach erfährt, um was es in dem Blogartikel geht und ob es für ihn interessant ist. So kann er sich zum ersten Mal schon einen kleinen Einblick machen, ja, wie ich den Artikel überhaupt lesen oder mich für den Artikel weiter interessieren. Dann versuche ich immer... Und das merke ich auch immer, wenn ich woanders einen Blogartikel lese, auf anderen Blogs, dann freue ich mich immer, wenn ja eine, wenn der Blogartikel wie eine Art Liste aufgebaut ist, mit einer klaren Gliederung, wo ich einfach sehr schnell überfliegen kann, welche Punkte beinhaltet denn der Blogartikel. Und dann einfach, damit ich sehr schnell ein Gespür dafür bekomme, ob mich der Artikel wirklich näher interessiert, ob ich ihn komplett lesen will oder auch nicht. Also deswegen bei der Tipp. Ordne deine Artikel ja, oder den, den, den Inhalt ja, wie, eine, wie eine Liste. Ähm, der nächste Tipp, verwende Bilder. Ähm, Bilder sind ja nicht nur eine sehr, sehr gute Trafficquelle sondern sie machen auch den Artikel optisch schöner, ansprechender und ähm, ja ich sehe immer gern, wenn zum Beispiel irgendwelche Grafiken, ähm, die den Inhalt verdeutlichen, das hilft mir einfach das Ganze dann immer sehr schnell und besser zu verstehen. Und, ähm, ja, versuche auch in meinen Artikeln so viel wie möglich Bilder ähm, mit einzufügen zum Thema. Dann, nächster Tipp, verwende weiterführenden Links. Ähm, ich versuche immer am Ende eines, eines Absatzes oder am Ende vom, vom Newsletter, ähm, vom Blogartikel, ähm, einfach, ja, einen Verweis auf andere Artikel zu machen, sei es ähm, Artikel zum Thema innerhalb meines Blogs, aber auch ähm, zum Beispiel auf andere Blogs, einfach damit ich meinen Leser einen Mehrwert gebe, wo ich sage, okay, wenn du noch mehr in das Thema einbringen willst, dann habe ich ähm, ja hier und hier noch einen Tipp für dich, einfach so einen, ja, so, einen, so einen kleinen Mehrwert noch mit auf den Weg zu geben und das kann man eigentlich auch schön ähm, immer nach einem, nach einem Absatz machen oder eben am Ende des Artikels. Dann der nächste Tipp oder die, der nächste Punkt, ich fasse alles noch mal kurz zusammen, ähm, kurz und prägnant, worum es in dem Artikel gegangen ist ja, ähm, und eventuell noch ein Tipp, was man jetzt als nächstes tun sollte und dann kommt ganz zum Schluss immer bei mir der Call to Action, das heißt, und das sehe ich so oft, dass das gar nicht gemacht wird und ich bin ein Fan von, von diesem Punkt und ich denke das ist einst einer der wichtigsten Punkte, weil also letzten Endes willst du ja auch mit einem Blog nicht nur schreiben, sondern du willst ja auch irgendwas erreichen. Und sei es deine Liste aufbauen, also bei mir ist ähm, der Fokus immer darauf, ähm, den Menschen einen Call-to-Action mitzugeben und zu sagen, hey, hier in meinem Newsletter bekommst du weitere Tipps und Tricks zu diesem Thema und äh, baue mir somit dann eben meine Liste auf. Ähm, das kann aber auch sein, dass du sagst, hey, ich möchte... Ähm, ja, mit dir in den Dialog treten, hinterlass mir einen Kommentar oder ähm, gib mir ein Like oder, oder teile den Blogartikel, was auch immer es ist, wichtig ist, den Call-to-Action zu machen, einfach damit du dem Leser hier nochmal sagst, okay, jetzt kannst du das tun. Okay, mich würden das war jetzt das Ganze soweit, ähm, so sind meine Blogartikel aufgebaut wenn man dieses Gerüst quasi ähm, verwendet, dann kann man einen Blogartikel sehr, sehr schnell ähm, erstellen. Und ja, ich hoffe, der Tipp war oder die Tipps waren hilfreich für dich. Mich würde interessieren, wie du an die, an die Sache herangehst und ähm, freue mich über Kommentare. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute. Macht's gut, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.